Hallo meine Pokéfreunde und Pokenenten, willkommen zu einem neuen Swerg auf meinem Kanal. Wir spielen heute Pflanzen gegen Zombies. Äh, ich sag mal. Dieses Spiel ist nämlich sehr bekannt und ich wollte schon ewig lange mal das Playen, aber... Ich habe es nie wirklich... Let's Play, sag ich mal so. Ich wollte es schon lange das Playen, aber irgendwie... Ich hatte das Spiel halt nicht und dann... Vor, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten oder länger... Da war das Spiel auf Origin mal kostenlos, Da dachte ich mir, hol ich es mal, falls ich es immer... Und dann endlich mal das Playen möchte und dann jetzt... Habe ich jetzt so entschlossen, das endlich mal zu so let's playen? Ähm, ich werde auf jeden Fall, ähm, das Abenteuer, abenteuer -Mod, will ich auf jeden Fall 100% machen. Die anderen weiß ich noch nicht, ob ich die mache. Vielleicht, mal gucken. Ähm, wir werden uns erstmal umbenennen, weil ich bin nicht Test. Ich bin, äh,. My. Doch, so, das soll so ganz gut sein. Ja, denke ich schon, ja. Und es gibt hier so einen Sombata. Ja, akzeptieren. <lacht> einfach mal so. Und hier, da kann man sich einfach so einen eigenen ähm, Zombie erstellen. Denn das ist hier die ähm, Game of the Year Edition, GoT -E Edition. Und da gibt es halt das hier, warum auch immer. Wenn man mal Bock hat, dann kann man sich hier eigenen Charakter machen. Mache ich jetzt nicht, weil ich jetzt gerade keinen Bock habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Das kriegen wir mal auf Hilfe. Vielleicht äh, kriegen wir mal ein bisschen Hilfe hier. Hilfe zum Spiel Pflanzen gegen Zombies. Wenn die Zombies auftauchen, verhalte dich einfach ruhig und tu gar nichts. Du gewinnst das Spiel, wenn die Zombies dein Haus erreichen. Diese Hilfseite präsentieren die Zombies. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist ein ähm, Tower Defense Game, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ohne langes Geplapper an um zu spielen. Oh shit, ich habe Angst. Ich hoffe. Das Spiel ist nicht äh, zu laut. Ups, sorry. Ja, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Cop Game... Cop Cap Games präsentiert. Pflanzen gegen Zombies. Yeah. Und mein Display dazu. Yeah. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, deshalb äh, habe ich irgendwas. Ich versuche so gut, wie möglich in dieser Folge das Spiel zu erklären und den nächsten dann einfach euch wie Taktik zu erzählen oder irgendwas im Spiel zu sagen. Geklopptes Samenpäckchen, um es aufzunehmen. Genau. Und zwar das ist das Spiel, wie gesagt, Counter-Defense-Game und das ist unsere Kanone so gesehen. Die schießt dann Erbsen. <lacht> Krass, oder? Ist ein wenig, wenig, ist ein wenig Gras nur hier. Kriegen aber demnächst mehr Gras. Ich wollte gerade sagen, das ist ein wenig zu wenig Gras. Ja, macht Sinn. <lacht> ja, tut mir leid, dass ich so ein wenig, so ein wenig hektisch bin hat keine ahnung wie ich das anfangen soll das display aber ich weiß die meisten kennen das eh das spiel das ist irgendwann oh 2009 erschienen für pc und handy ich habe zum glück ich hatte das glück dass ich hier die komplette deutsche version bekommen habe hat man nicht alle tage und das war es auch eigentlich schon mit dem mit der ersten mit dem ersten level jedes die jede welt welt oder sagen wir jeden Abschnitt ist ja level 11 und diese 1, die, die kann sich, ich glaube, achtmal oder zehnmal mal ändern, aber allgemein, die zweite Zahl, es gibt insgesamt zehn Level in einem, in einer Stage, sagen wir mal, Stage, ja. Und was haben wir denn hier bekommen? Eine Sonnenblume. Was hat das denn zu bedeuten? War es gut? Nein? Gutes Acting, ne? Sonnenblume gibt ja 1 extra Sonne, yay! Oh Gott, das sind noch mehr Zombies. Ist das ja Apokalypse ausgebrochen oder was? Komm, wir brauchen ein bisschen mehr Gras. So und jetzt die Sonnenblume, die ist äußerst wichtig, genau wie es hier steht. Pflanze sie mindestens dreimal. Mal, genau. Kann nicht genug, so denn die hier normalerweise kriegt man eigentlich ja auch einfach Sonne von der Sonne, also Sonnenenergie von der Sonne, aber die Sonnenblumen. Die geben mir auch Sonnenenergie, rum wir sie es machen. Ja? Das ist ein Spiel, das Spiel braucht keine Logik. Yay. Und jetzt kriegen wir viel, viel mehr Sonne. Oh shit, ich brauche ich brauch dringend eine Erbse. Ich brauche dringend eine Erbsenkanone. Hallo. Okay. So. Meine Taktik ist bei der einfach hier hinten alle Sonnenblumen hinzupacken. Und dann hier vorne... schießer. Aber es wird noch viel, viel, viele mehr ähm, Pflanzen geben. Das werdet ihr noch alles sehen. Oh, das hätte ich vielleicht nicht pflanzen sollen. Ja, Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr Pflanzen und die werden wir noch alle ähm, sehen. Ich freue mich schon drauf. Oh, ich weiß nicht, ob der Schäft... Schäf, Schäf, Schäf. Ja, ich muss den aufhalten. Man schafft das vielleicht noch. Die seht man hier. Mm, lecker, Sonne! Sonnenblumen Sonne meine ich natürlich. Sorry. Ja, was gibt es sonst noch zum Spiel zu sagen? Äh, kostet, glaube ich, jetzt 5 Euro. Also auf dem Handy ist es aber, soweit ich weiß, kostenlos. Also, ich habe es kostenlos spielen können. Naja. wir auch noch down. Hier unten seht ihr, by the way, äh, wann wir fertig sind. Hier kommt bei so einer Flagge einfach ein ähm, Boss-Zombie oder nicht so, sondern so eine große Welle. Boss-Zombies gibt es, soweit ich weiß, nicht. Nee, nee soll es nicht geben. Aber große Wellen. Und bis dahin sollten wir aber auch schon alles aufgebaut haben. Und diese Anführer-Zombies, die eine Flagge vorhaben, die sehen wir jetzt. Und die können wir selbst gestalten mit dem Sombatar. Durch diesen, durch die Gaudi edition der ja, den da. Der kann dann so aussehen, wie wir wollen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Kann ich vielleicht nächste Folge oder übernächste Folge irgendwann machen. Weiß ich nicht. Ich mal, ich halte mich jetzt nicht darauf daran auf, weil ich möchte ja jetzt viel zeigen in der ersten Folge. Oder zumindest versuchen, viel zu zeigen, ja. Und ich weiß, die Sache ist, es ist so ein ganz kleines Fenster, so wirklich ganz kleines Fenster. hab's groß skaliert für euch und meine Maus ist einfach vergrößert worden, ja. Normalerweise ist meine Maus nämlich mega klein. Also, die Maus ist jetzt bei mir hier doppelt so groß, weißt du? Das ist halt ein bisschen blöd. Aber was haben wir denn hier? Kirschen? Oh, das ist wütend. Wütende Kirschen. Muss man sehen, was ist das hier? ist Eine Kirschbombe! springt alle Zombies in einem Bereich. Uh. Die sind echt, echt wütend, die. Ich hoffe, das spielt sich zu alt. Ich meine, ja gut, was sage ich da? Ich jetzt play Gameboy-Spiele, also. <lacht> Dann wird das hier doch nicht, alt, doch nicht zu alt sein, oder? <lacht> ja, aber trotzdem, viele Leute kennen das Spiel, ja, vielleicht wollen, gucken sie es halt deshalb nicht. Aber ich finde es schon ziemlich interessant, vor allem, weil die meisten kennen ja jetzt nur Garden Warfare oder Garden Warfare 2, diese Shooter-Games von pflanzigen Zombies. Die sind ja nicht mal schlecht oder so, ich habe die halt leider nicht. Sieht auch ziemlich cool aus. Und ja, aber ich mag irgendwie auch die 2D-Klassiker hier. Oder die, ja auch eigentlich schon zwei die würde ich sagen ja ich, ich mag die halt sehr es gibt nur noch es gibt noch einen zweiten Teil aber das war es auch schon ansonsten gibt es noch ein Kartenspiel dann gibt es noch Merchandise dann gibt es noch äh, was es noch ich glaube das war's sogar schon ja aber trotzdem sollte es eigentlich so gut wie jeder von euch kennen Was? Was war das? <lacht> Bei Ray, falls euch fragt, was du diese Rasenmäher hier machen, falls äh, alle hier zum Beispiel tot sind, ne? Und ein zombie kommt hier durch und latscht auf den Rasenmäher, dann wird da einfach pschuh, alle Leu alle äh, Zombies in der Reihe töten. Allerdings äh, ist das hier dann weg. Und wenn die dann noch mal wenn das nochmal passiert, dann haben die uns gefressen, haben die unser Gehirn. Ich finde, dadurch, dass wir die Rasen mehr haben, ist das Spiel viel einfacher. Weiß ich ich fände es besser, wenn man das an- und ausstellen könnte, persönlich. Ich meine, man kriegt ja sogar noch Geld, wenn man die behält. Aber das erst später. Ah, vielleicht muss ich zu viel gespoilert gerade. Aber egal. Die Musik in dem Spiel ist auch ziemlich nice. Muss man schon sagen. Ja, also ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht viel zu laut. Kann sein, dass das Sound allgemein alles laut ist. Aber ich konnte es halt nicht irgendwie anders sein, also anders machen. Ich kann es ja hier nochmal ein wenig leiser machen. Ups. So, aber leiser könnte ich jetzt das nicht machen, denke ich, weil sonst ist es halt echt schon langweilig. Und dann hört man das auch gar nicht. Ich möchte dass man die Musik und die Soundeffekte gleich gut hört, mehr oder weniger. Aber ich glaube, das ist so okay. Ist jetzt nicht das Beste, aber es ist okay, denke ich. So, wenn jetzt ganz viele kommen, dann mache ich die Kirschbombe und dann gibt es richtig Stress, ey. Hier. Und das war's. Yay. Und wir kriegen eine Nuss. Aber es ist nicht nur eine normale Nuss. Es ist eine Walnuss. Die Walnuss wehrt Zombies ab und schützt deine Pflanzen. Jo, nice. Die haben alle so einen Zylinder auf, Alter. Dadurch sind die geschützt. Falls es noch nicht gemerkt hat. So, jetzt haben wir das große Spiel, Spielfeld, genau. Ähm, größeres bekommen wir nicht. Aber ich glaube, damit können wir auch zurechtkommen. Ich muss sagen, ähm, die Kirschbombe ist jetzt nicht so eins, ist jetzt nicht so meins. Ich nehme sie zwar manchmal rein, aber nur kommt halt darauf an, was wir so gerade an der Welle haben. Weil später können wir nämlich auch noch. Ähm, entscheiden welche wir nehmen so jetzt brauche ich aber wirklich mal eine erbsenkanone bitte hallo hallo da kommt näher <lacht> immer wenn ich was brauche oh, es ist auch noch falsch platziert wo auch egal machen wir nur eine reihe <lacht> ich wollte den da kann ich platzieren vielleicht besser so ist der gefressen worden <lacht> Brains. Ja, ich bin jetzt alle dort. Brains. Kommt der hier nicht mehr ha, durch. Dum, bum, bum, ba, da, dum. Äh, könnt ihr könnt mir mal in die Kommentare äh, schreiben, ähm, was ihr so mit dem Spiel verwendet, ob ihr das früher mal gespielt habt oder ob ihr es überhaupt nicht kennt oder was auch immer. Das würde mich mal interessieren was eure, so, eure und so sind mit diesem Spiel. Weil ich persönlich habe das richtig gefeiert. Ich habe sogar mal so ein paar Euro dafür ausgegeben. Also halt für Ingame-Käufe. <lacht> so was ich natürlich heutzutage nie wieder machen. Ingame-Käufe. Außer natürlich bei Smash Bros. Aber das ist was anderes neu. Ähm. Ansonsten würde mir kein Spiel entfallen, wo ich Ingame-Käufe machen würde. Jetzt gerade zumindest. Äh, ja. <lacht> ja, die Erbsen, die äh, Erbsen da, da ich ja, äh, Walnüsse. Die die brauchen extrem lange, damit die wieder aufladen. Aber wenn die dann aufgeladen sind, kann man die einfach wieder benutzen. Oh, die ist nasch da. Mm. Lecker Walnuss. Das schmeckt ihm wohl, wa? Das schmeckt ihm wohl. Alter, ich bin in der kühl die doch mal schon Sagen du, alter, wir halten zwar lange aus, aber trotzdem wenigstens kein Risiko angeht. Das einzige Problem ist, die einzige schwierige Passage in dem Spiel, soweit ich weiß, ist der Endboss. Ansonsten ist das Spiel, finde ich zumindest ziemlich einfach. Ich hatte nie sonst ansonsten kein Problem mit. Ja, Man kommt auch ziemlich schnell ins Gameplay rein. Das ist eins der, der, eins der äh, guten tower defense Spieler, wo man noch äh, richtig gut ins kommt. Es gibt ja so tower defense Spieler, da wirst du einfach reingeschmissen und dann musst du alles nah angucken und stirbst sofort nach zwei Minuten. Weil du einfach keine Ahnung hast, was du eigentlich machen sollst. Also natürlich also halt, natürlich ähm, beschützen und so. Ups. Oh, ich habe das Spiel angehalten. Sorry. Alles gut, wieder. Alles gut. Alter also, Mia. Ja. Oh, jetzt kommt die Welle. Jetzt kommt die letzte Welle. Eine riesige Welle kommt. Du, du, du, du. Ich habe meine Kirschbombe bereit, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, Wieso Aliens, Alter? Okay. Und kaboom. Okay, nice. Das war's dann. Jetzt ist der noch. Warten wir. <lacht> Komm, es muss schneller gehen. Störbe endlich. Okay. Und wir kriegen eine Schaufel dafür. Okay. Nice. Eine Schaufel. Damit kannst du Pflanzen ausgraben, um Platz zu schaffen. Ja, das ist ziemlich nützlich. Wenn zum Beispiel, wie ich vorhin, äh, den erbsen falsch falsch hinplatziert hast, dann nimmst du einfach die Schaufel, tötest den und dann kannst du ihn normal... Äh, dann kriegst du ihn zwar nicht wieder, aber du hast dann wieder Platz. Kann nützlich sein, ja. Und wer ist das denn hier? Ja, hallo Nachbar, ich bin der Dave, aber nämlich ruhig der Dave. Oh ich habe eine Überraschung für dich. Aber zuerst, ich schon einen rauschender Freund. Bullen die Schaufel und kraft das aus. Möge das Bundle beginnen! Okay, was hast du vorhin da? Äh. Schaufel! Ich habe das Spiel schon ewig eh nicht mehr gespielt. Schaufel und Schaufel! Man, jetzt kommt die Überraschung. Wir können bauen hier ja, in diese Walnuss. Warum ich eine Waldus gebe? Weil ich Steppert bin. What the fuck? Und jetzt los, bauen wie der Teufel. Alles Jetzt kommt die epische Minigame-Musik. Ich liebe die Musik. Ähm. Ja. Äh, jedes fünfte und zehnte level kommt eine art mini spiel also halt das zehnte Level ist das letzte level einer welt an der stage sage ich lieber die, die gibt es nicht normal meinem im game N nur nur hier im minigame und das minigame können wir auch äh, wenn wir es durch haben hier selber normal spielen und dann auch schwierige versionen davon spielen ja das spiel wird eigentlich kaum langweilig außer du hast alles natürlich dann schon du, du, du, du. Die Musik muss man einfach hören Denn sie ist richtig episch Yeah, yeah Bei Kombos kriegt man normalerweise auch Münzen, aber noch nicht. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das kommt noch Dieser Deppy Dave, den werden wir noch oft treffen Und der ist auch ziemlich nützlich Oh nein, das war Oh, das war dumm Ich, ich dachte... Oh. Ich kann auch, was ich da dachte. Das war dumm Oh Gott, die kommen näher, die kommen näher! Du, du, du, du, du, du. Ja, das war dumm. Ich dachte. Du, du, du, du, du, du. Ja shit. Das war's jetzt. Oder, oder? Ja. Nein, treff den doch. Okay, ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir richtig. Ähm. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Oh, treff die, treff die. Ah, warum triffst du denn keinen? Jetzt aber. Oh, einen zumindest. Jetzt aber, ja. Boom ein Oh, steht da kommt näher. Ja. Wir haben noch nicht verloren, wenn die hier drüber sind. Nur ab hier können wir halt einfach unsere Waldnesse benutzen. Das, ist, das Ziel zählt immer noch. Und nein, das hier ist jetzt kein Bug oder irgendein Fehler von meinem Editing, dass man hier nicht ganz sehen kann. Das ist das Spiel. Ich, ich werde mich gegen. Ich hab's eigentlich. Nee, <lacht> egal. Äh, was würde ich sagen? Ich kann euch auf jeden Fall äh, versichern, das Spiel hat noch viel, viel mehr zu bieten als so dieses eine Minispiel und das gleiche Gameplay, das Spiel hat noch viel, viel mehr Variationen. Und was kriegen wir denn hier? Eine K Kartoffel? Ja, eine Kartoffelmine. Explodiert bei Kontakt, das Schaf machen. Daul aber etwas. Ja. Oh Gott, nein, nicht der. Der kann einfach drüber springen. Der kann einfach über den ersten Zombie, den er sieht, springt er drüber. Und da ist er normal. Aber der ist richtig schnell am Anfang. Und äh, wenn man den dann als erstes vorne hat, dann springt er natürlich über den drüber. Und dann ist sein Schutz einfach komplett nutzlos. Das ist jetzt ziemlich ärgerlich, also wie gesagt, ihr seht einfach alles, was ich hier gerade sehe. Eine größere Resolution hat also ja, hat das Spiel nämlich nicht. Ich wollte auch noch nicht weit stretchen, so ganz raus wollte ich jetzt einfach nicht. deshalb habe ich auch nicht gemacht. Ich sage, machen hier eine Kartoffelmine, das dass das, wenn er dahin kommt, dann ist er down. Das ist zum Beispiel die Kartoffel nice, nice. Also die muss erstmal aufladen. Und dann irgendwann springt die raus und dann ist sie bereit. Aufladen bereit. Ja. Yeah. Da noch einer. Ich würde sagen, da tun wir so einen hin. Da ist es jetzt bereit. Ich finde das Spiel einfach nice. Man <lacht> wird zombies einfach mit fucking äh, Obst, Gemüse, Pflanzen und sowas ab. Bummerfolg Erfolg! Yay, ich habe ein Achievement erreicht, was mir zwar bringt, weil ich nicht auf Steam bin, aber cool! Lol. <lacht> brum, brum, brum. Ja, und Ich hoffe, dass euch dieses kleine, nebenbei, Let's Play, euch gefällt. Ähm, das Let's Play wird nicht lange dauern, also der Abenteuer, wo das dauert vielleicht 20 Folgen, vielleicht auch weniger. Ja, ich denke auch weniger 20 Folgen. Oh shit, die habe ich ja gar nichts. Äh, fuck. Ja gut, die sind jetzt. Okay, dann zeige ich euch mal, was hier passiert, wenn, wenn ich den da durchlasse. Jetzt habe ich eh nicht auf den geachtet. Das war ziemlich dumm von mir. Und da unten habe ich auch nicht geachtet. What the fuck? Was nassst du so laut, Alter. So, jetzt seht ihr das hier. Und dann kommt auch schon der nächste, der wird jetzt auch getötet. Hier. und da sind sie down nein das kommt der hier äh, eine Sonnenblume am besten so machen so das ist nämlich sehr nützlich so ich hoffe die kriegen wir dann noch down es gibt uns ja auch noch Sonne aber gleich wird sie eh schon down sein hau ab mhm. genau. Also ich habe sehr viel Spaß bei dem Spiel muss ich sagen und ich kann es auch nur empfehlen, jetzt schon in der ersten Folge, eine Empfehlung. Aber ich habe es auch gespielt, es ist jetzt nicht hundertprozentig blind. Und ich habe es halt schon lange nicht mehr gespielt, von daher weiß ich jetzt auch nicht alles auswendig und so. Ähm, habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu sagen? Nee, ich denke nicht. Ich glaube nicht, ich werde noch die restlichen Sachen, denke ich, in der nächsten Folge erstmal sehen und dann kann ich es vertraut erklären. Aber bis dahin habe ich bisher, glaube ich, alles was man sehen kann. Jo. Also, wie gesagt, mich würde es interessieren, was ihr so von dem Spiel haltet oder was eure Erfahrungen mit dem Spiel sind. Oh, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, aber wir machen noch die Welt zu Ende. Oh, komm schon, gib mir eine Walnuss. Okay, so und da kommt die riesige Welle von Zombies. Da haben wir sie. Der ist eigentlich ganz normal wie noch äh, die anderen anderen Zombies. Einfach nur, dass er eine Fahne hat und dass er dass ihr ihn äh, customizen könnt. Das war's. Oh, Leute. Ich hatte auch noch eine, habe ich gleich gewusst. Also habe ich egal. So, das war's. Keine Chance hier die Zombies. Die können gar nichts. ist get wrecked, boy. Kann noch ein bisschen naschen. Und da kriegen wir zur Belohnung eine eiserbsenkanone glaube ich. Sieht so aus. hagelzuckererbse Okay, sie so kann man es auch nennen. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Yo. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Pflanzen gegen Zombies. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.